Hallo, ich bin's, der Achim und der Jeanette. Genau, und heute haben wir nochmal mal was komplett anderes. Das war eigentlich, eigentlich Tims Idee, der hinter der Kamera an den Decks steht und jetzt alles managt für uns. Ähm, eigentlich wolltest du ein Sondervideo aufnehmen für We Want Beer. Genau. Und Tim hatte dann einfach die Idee, wir machen einen Livestream raus, packen es hinterher in die Konserve. Logisch. Und ähm, ja, bei dir machen wir es relativ einfach. Geht es halt um besonderes Bier, was wir hier heute am Start haben. Also ich war heute beim Großhändler. Und äh, Tobias von Hartmann hat mir gesagt, die Superfreunde haben halt einen interessanten Sud. Äh, die haben halt ein Bier gebaut, wo nur 40 Verpackungen sind. Äh, 40 Kartons. 40 Kartons, genau. 40 Kartons und mehr gibt es nicht. Euch natürlich sofort, ich will es haben. Okay, wie viele Kartons hast du? Zwei, leider. Okay, zwei Kartons? Zwei von 40. Prozentual ist das schon in Ordnung? Vom Geschmack her. Also ja. ja, das ist zu wenig. Das weiß ich noch nicht, aber du hast schon getrunken, merke ich daraus? Ja, ich gestehe, ich habe getrunken. <lacht> du hast aber auch das schon getrunken? Äh, das habe ich noch nicht getrunken. Echt nicht? Nein. Okay, alles gut. Wir hatten hier gerade ein bier drüben nebenan. Das äh, hast du durchgezogen. Ich war heute fein raus. Deswegen Ich bin relativ äh, nüchtern, sage ich mal. Ja, okay. Das wird bestimmt eine lustige Angelegenheit, obwohl es wird ja immer eigentlich lustig bei uns beiden. Ja. Von daher, ähm, das ist eigentlich eine, eine, eine feine Dose. Wir reden hier vom Fruity Devil Horns. Ich finde halt ähm, die Rückseite echt schön gestaltet mit den äh, hier Teufelshörnern, hier mhm. so ein Heavy Metal Ding. Mhm. Ähm, der geneigte Follower von mir weiß ja, dass ich äh, jetzt ein paar Mal auf Wacken war, obwohl das ja null meine Musik ist. Aber sind echt nette Leute da, kann man nichts gegen sagen, gibt auch nie Stress, gibt immer Bier. Leider kein gutes Bier. Also letztes Mal doch, auf fair enough, beim letzten Wacken hatten sie eine Craft Beer Bude. Da hatten sie auch ähm, Stone mhm. und äh, ja, ich glaube Brudock. Brudock ist, jetzt, äh, so, ist ja relativ häufig. Mhm. Ansonsten ist, glaube ich, Becks der Sponsor von denen. Ja. Äh, ist halt so. Muss man halt nehmen, was man, was man bekommt. Mhm. Und die Superfreunde, die sind aus Hamburg. Äh, Koppering öfters mit Mücke zusammen? Genau, die sind halt relativ umtriebig. Ähm, ich habe mal auf der Webseite, die haben eine so schöne Info äh, gelesen. Sie haben es halt wie eine Band gemacht. Die sind erstmal rumgetingelt so ein bisschen, haben den Leuten ihr Bier ans, ans, ans Herzen gebracht, ein bisschen erklärt, äh, warum machen sie das, was machen sie da. Und ähm, ja, mittlerweile, glaube ich, sind die angekommen, sind relativ bekannt. Man bekommt die äh, hin und wieder mal. Mhm. Das ist nicht so einfach. Wissen wir ja. Und ähm, ähm, die haben auch ähm, einen Laden auf St. Pauli in ja. Hamburg, da kann man auch vorbeigehen, sich ein paar Bierchen gönnen, ein bisschen Merchandise kaufen und ähm, ich, das weißt du noch gar nicht oder vielleicht weißt es schon, ich gehe da hin am äh, 14. Dezember. Da bin ich nämlich in Hamburg, da äh, gucke mir das St. Pauli-Spiel an und ähm, ja, ich meine, ist ja <lacht> praktisch nebenan, da gehe ich mal rüber. Das ist ein reiner Zufall. St. Pauli-Spiel? Ja. Bayern, St. Pauli, gegensätzlich. Ja, wir haben dir schon mal gerettet, ne? Äh, ja, ihr habt alle gerettet. <lacht> ja, das stimmt. Auch Dortmund. Genau, Bombenspiel, Pauli gegen Wiesbaden. Ähm, aber ich meine, ich gehe halt gerne ins Stadion. Also von daher, ähm, wenn ich eh schon da bin, da gehe ich auf jeden Fall vorbei. Und wenn es nur dafür äh, da ist, dass ich dir ein Foto schicke. Fernhaft. Er war sogar auf der Südtribüne. Aber nicht mit seinem Bayern-Trikot. Ja, wofür auch. So, komm, <lacht> aber jetzt haben wir genug Fußball hier geredet. Das machen wir eh viel zu oft. Oder du erzählst immer die gleichen alten Scherze. Ich mach mal die Dose auf. Und ganz kurz, wir wissen ja, das Beste, was mit einem Bier passieren kann, ist die Dose. Warum? warum? <lacht> ich wollte die <dich> fragen, warum? <lacht> Damit die nicht so viel redern habe. <lacht> ganz einfach. Das ist das ideale Verpackungsmaterial. Lichtgeschützt, vor Umwelteinflüssen geschützt. Also besser geht's nicht. Und im Endeffekt, ich sage mal, ist das kleine Fass. Ich meine, die, die Fässer heutzutage, sind ja auch meistens Alufässer. Ähm, gut, es gibt ja auch Varianten auch in Plastik mit Beuteln und natürlich die alten Holzfässer. Aber halt, ähm, sag mal, größtenteils Alufässer haben schon Sinn gemacht. Ja, das stimmt. Und äh, das ist halt ein kleines Alufass, sag ich mal. Also von daher, dann stellen wir es mal hier daneben. Wir haben drei Dosen, da bin ich schon mal sehr erfreut, wenn es gut schmeckt. Eine zweite trinken wir auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. So, also, ich habe eingeschüttet für jeden eine Hälfte. Naturtrüb. Ja, naturtrüb. Das Gesunde ist drin, das Leckere auch. Mhm. Also, was haben wir denn hier überhaupt? Ich meine, wir, bevor wir hier sprechen, ein Double Dry Hopped Pale Ale. So, also erwarte ich jetzt ein bisschen Hopfen. Mm, Double heißt aber, würde ich sagen, ein bisschen viel Hopfen. Ja, aber auch äh, den trockenen Hopfen. Das ähm, also sind <lacht> übrigens auch Leute, die sich halt auch viel selber beigebracht haben. Mhm. Der Gründer war mal. Gefährliches Halbwissen. Manager von den Toten Hosen oder zumindest okay. bei denen involviert. Wusste ich nicht. Und die haben sie alles selber beigebracht ja. und wir ja auch. Außer, dass wir denken, wir bringen uns alles selber bei, aber können eigentlich nicht so richtig was. Also ich weiß, dass ich nichts weiß. Achim auch, glaube ich. Genau, das sagen wir auch mal gerne beim Biertesting. Ja. So, also im Endeffekt, es sollte jetzt hopfig sein und das hoffe ich mal. Ja. Dann, was es hier schmecken. Das ist ja auch schmecken. erstmal riechen, ne? Ach weißt du. Entschuldigung. Ey, komm. Oh, sehr fruchtig. Mhm. Ist das nicht richtig, also richtig hopfig. Also, wie ich sonst hopfig halt, wenn ich mal ein sehr hopfiges Bier nehme. Genau. So, dann, jetzt aber wirklich, ne? Also, ich hätte mehr Hopfen erwartet. Ich finde das okay. Ich finde es auch okay, also ich finde es auch lecker, also kein Thema. Aber meine Erwartungshaltung war halt mehr Hopfen. Also, mehr Hopfen, wäre das nicht wieder ein bisschen zu. Ja, ist in Richtung IP, würde ich sagen. Ist ja sehr hopfig. Das ist ein Pele, das ist ja die Vorstufe, wenn man das so sagen darf. Aber. Aber ist sehr lecker, finde ich. Also, man kann das halt schön. Also, runtertrinken ist jetzt, glaube ich, vielleicht schon ein blöder Begriff. Man muss ja auch wertschätzen, dass es nicht so viel davon gibt. Eigentlich brauchen wir eine Pipette. Eine was? Eine Pipette. Pipette? So ein bisschen immer einen tropfen. <lacht> das <lacht> macht ja auch keinen Spaß. Ähm, ich würde gefühlt, also ich finde es echt lecker, ich würde eine 4 geben auf Untappt. Also, ja. Ich gebe immer sehr viele 4. Also da bin ich ein bisschen großzügig. Weißt das heißt du deinen Durchschnitt eigentlich? Also Antep hat ja mittlerweile auch ähm, so einen Durchschnittscore für alle deine abgegebenen Bewertungen und bei mir ist er 3,21. Oh, ich hätte richtig. schon getippt, dass ich irgendwie so um 3,5 rumliege. 3,21, ich bin anscheinend sehr ähm, vorsichtig beim Bewerten. Ähm, ich weiß meinen Durchschnitt nicht, aber ich kann mir vorstellen, ich bin bestimmt höher als du. Das glaube ich auch. Was ja. gibt es denn hierfür? Also hier würde ich auch eine Glatte 4 geben. Okay. Vielleicht auch nach oben ist Luft, aber jetzt Glatte 4. Okay, ich check das mal ab. Was die Kollegen von Antep sagen. So, erstmal ganz kurz die, Be die Bewertung aus der Community letztendlich. Fruity, also fruchtig. Ja. ja Hoppy, hopfig. Na, also hopfig ist es auf jeden Fall, aber jetzt nicht mordzopfig. Soft. Ja, Joa. also ist es ist ein weicher, weicher Geschmack im Abgang. Genau, Abschluss ist sehr äh, weich. Hazy. Ich weiß gar nicht, wieso Hazy übersetzt. Keine Ahnung. Grapefruity. Also im Endeffekt hat ja, ob es jetzt Fruchtig oder äh, Grapefruity ist. Äh, also. Aber ich meine, Sanft kann ich halt unterstützen. Haben auch noch nicht, noch nicht so viele getrunken. Äh, insgesamt 26 Mal wurde getrunken. Es, es gibt 19 Check-Ins dazu. Mhm. Keiner unserer Freunde hat, also zumindest meiner Freund hat eingeschickt. Kein Wunder, ist ja relativ äh, neu. Und die Community hat halt ähm, eine 4,04 gegeben auf diesen 19 Bewertungen und ja, logischerweise haben wir alles aus der, alle es aus der Dose bewertet. Einer hat vergessen, die Dose anzugeben, da hat es dann eine 4,10. Ich meine, da kannst du dich mit Statistik, also wie beim Baseball, kannst du dich halt <lacht> t -tot, t -tot, t tot rechnen. Es gibt noch einen gewichteten Score, der ist 3,69, wo ich jetzt auf dem Kopf gar nicht weiß, was der gewichtete Score aussagt. Da muss man echt mal in die Hilfe von Antep gehen. Für mich ist relevant 4,04, damit liegen wir komplett. In der Bewertung in der Community. Deswegen werde ich jetzt erstmal äh, ein Check-in machen. Nehmen wir mal hier eine volle Dose. So, komm, Jeanette. Herrlich. Als ob es einen an den Back geklebt ist. Könnt ihr übrigens auch auf Antipped dann gucken. Müsst ihr nur mir folgen. So, dann eine 4, sind wir uns einig. Dose, Bier, Kaffee, West, trinken was. check-in und fertig. So, ist das 20. Check-in. Runde Sache. Du musst dann später noch einchecken. Ja, du hast auch noch nicht eingeschickt. Genau. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir die zweite Dose noch mal auch ein bisschen auffüllen. Wenn <lacht> wir schon so schön dabei beisammen sitzen. Generell finde ich die Livestream-Sache eigentlich eine witzige Idee. Mhm. Wir haben es jetzt einfach ja echt spontan gemacht, auch ohne große Werbung. Das können wir eventuell öfter machen. Ich finde das Setup eigentlich auch ganz gelungen. Wir sind jetzt hier im, äh, im Nebensaal vom Biercafé West, ja. weil drüben ist noch voll die Action. Es ist freitags 22.30 Uhr. 23.30 Uhr? Das ist schon später. Ja. Und ähm, ja, ja, drüben, also gerade hat schon ein Kollege hier geklopft, der wollte noch mit uns quatschen oder wahrscheinlich auch ein Bier trinken. Ähm, wir stehen hier vor der Dartscheibe. Können wir jetzt auch noch mal ein bisschen hier. Ähm, ich möchte nicht Werbung nennen, aber mal über die Dartscheibe reden. Denn wir machen hier auch einen, ähm, einen Dart-Club im Biercafé West, mittwochs, 20 Uhr. Genau. Ähm, ich dachte eigentlich, das ist ähnlich wie wenn wir Bier trinken. So. Also man spielt halt Dart und weiß eigentlich nicht so, was man tut. Aber ich habe gesehen, du hast halt äh, zweimal hier gewonnen, ne? Ja, anfängig. Also Da habe ich mir auch gedacht, Junette weiß nicht, ob der Pfeil vorne und hinten ist. Und dann <lacht> gucke ich halt in die WhatsApp-Gruppe und dann scoret der hier. Ähm, ja, Respekt. Ja, danke dir. So, das ist doch zumindest eine schöne Deko jetzt hier für, für unseren Livestream. Ansonsten hätten wir hier noch ein paar Wände gehabt, ähm, aber drüben ist halt einfach echt zu laut. Ah, so, Also wenn du zwei Kästen hast, wie viele Dosen hast du denn dann? 48. 48. Minus die... minus, äh, jetzt minus, 2, 3. Minus, minus 3? Ja. Hast du doch schon eine getrunken? Ich habe doch gesagt, dass ich eine getrunken habe. Nee. Du hast, gesagt, du hast getrunken, da habe ich gefragt, ob du davon eingetrunken hast. Also fun, nein, das habe nee, ich dir nicht geglaubt. Davon habe ich nicht. Ich habe gesagt, ich habe eine getrunken, aber nicht davon. Ah, ja, ja. Alter. Er hat gefragt, ob ich davon getrunken habe Unterwegs. Okay. Also, also wer, wer das hier noch trinken will, der muss sich dran halten, Aktuell, also immer sind noch welche da. Mhm, gleich minus vier. Ja, genau, eine haben wir noch. Ähm, ja. Aber ein tolles Bier. Also super Freunde, super Bier. Wecker und genau, und damit würde ich sagen: Halt, wir trinken in aller Ruhe aus. Äh, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Tolles Bier. Ich finde äh, hier das komische hier Devil's Horn Eis Logo auch echt cool. Und ich freue mich da vorbeizuschauen in Hamburg. Und ich werde dem Foto schicken. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das euch auch angucken. Dann müsst ihr mir einfach auf Instagram folgen: Achim H. Ich mache eigentlich regelmäßig Stories und wer da reingeguckt hat, der weiß, wusste eventuell auch heute, dass wir den Livestream machen und guckt vielleicht gerade zu. Auf jeden Fall freue ich mich und wer jetzt in der Konserve guckt, freue ich mich auch. Und wir haben auch noch ein paar Blume und Bier-Folgen schon fertig, die wir demnächst veröffentlichen. Aber wir werden bestimmt auch gefühlt, würde ich mal sagen. Ich glaube, der Tim ist mir auch einer Meinung mit mir und du auch. Dass wir auch noch mal den einen oder anderen Livestream machen werden, einfach mit einem Bier-Sonderfolge und nicht die üblichen drei Biere, genauso wie einfach mal auch noch andere Sachen mit mit Want Bier. Wir hatten ja jetzt auch während der, jetzt halte ich einen Monolog. Ich hör halt zu. So. Während der digitalen Woche Dortmund haben wir hier auch We Want Bier digital gemacht. Eine tolle Veranstaltung hatten wir drei Vorträge ist kurz dazugekommen, danach musste er wieder mal lochen, aber wir hatten volles Haus. Mhm. Die Leute hatten Spaß, haben nachgefragt und das Schönste war, nach der Veranstaltung sind nicht alle abgehauen, sondern haben hier noch schön ein Bierchen sich gegönnt. Und es haben auch Leute miteinander geredet, die sie vorher gar nicht kannten, was ich halt immer super finde. Mhm. Und ähm, da hat halt äh, die gute Lauri, die hinterher mein Review mit mir geschrieben hat, äh, geschrieben ja, Bier vereint, Bier bringt zusammen und genau das war's. Genau. Und äh, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, genau. Bier vereint. Wir haben uns auch mit Bier kennengelernt, eigentlich. Wir haben uns auch mit Bier kennengelernt. Ja, und äh, deshalb... Genau, deshalb Prost. Prost. Habt einen schönen Abend, einen schönen Morgen und einen schönen Nachmittag. Wann immer ihr das guckt, gönnt euch ein Bier. Und äh, bis demnächst.